Okay, Leute, ich wollte nochmal Dick Wild 2 testen, aber im Crossplay. Mit mir ist dabei der Horst. Und ja, wir spielen Crossplay, das heißt, er hat die PS4. Ich spiele am PC mit der Oculus Rift. Und leider, ja, man kann zusammen zocken, aber der Voice Chat funktioniert nicht, ist sehr schade. Info an den Entwickler bitte in den Voice-Chat nachreichen, das wäre echt cool. Und ich weiß nicht, ob der Horst so groß ist, aber... Das sieht schon irgendwie komisch aus. Ich kann mir jetzt hier nur so, so was Kleines aussuchen, aber ich bin schon... Ich bin ready, würde ich sagen. Ich bin nur hier so was. So. Der Horst hat alles freigeschaltet schon. Ich noch nicht. Ich bin zu schlecht dafür. Ah, jetzt ist auch mal auf mein Level runtergekommen. Der hat ja einen, eine nette Waffe. Guckt euch das mal an. Also, ich glaube, mit dem Horst brauche ich mir keine Sorgen machen. Er hat auch nur eine Waffe, oder Wie sieht das nur so aus? Ich hier mit meinem kleinen Colt. Oh, Ohne Cobra. Nice. Also zu zweit macht es schon ein bisschen mehr Spaß. Echt schade, dass der Voice nicht funktioniert. Aber trotzdem cool, dass man wirklich auch mit PSVR-Usern zocken kann. Das macht das Ganze viel interessanter. Spürst du? Okay, man hat wirklich ein eigenes Konto? Oder was er kaputt macht, geht auch meinen. Nee. Long Lost Temple. Da <lacht> haben Pommes auf dem Kopf. Ja, ich habe wie gesagt, ich habe überhaupt nichts hier freigeschaltet. Aber ich bleibe lieber bei meinen... Bei meinen call <lacht> Wie die Gesichter aussehen. Ich würde gerne sehen, wie ich aussehe. Oh, schon orange Frösche sind die gefährlicher. Hier leidet der Trigger wieder. Der Horst braucht einfach nur draufhalten, glaube ich. Ist auch cool, wenn diese Feuerbälle kommen. Man kann sich dann gegenseitig ein bisschen schützen. Und die Feuerbälle abknallen. Baraust Tower Up Ready. Ich es auch. Stirbst du scheiß Frosch? Bei mir läuft das auch jetzt ganz flüssig. Beim letzten Mal hatte ich so ein bisschen ein paar Lecks. Gang. Gang. Oh, jetzt müssen wir uns eigentlich mal was leisten hier: ein Schild. Ja, ja. Also auf keinen Fall werde ich die Uzi nehmen, die gefiel mir überhaupt nicht. Die Shotgun war aber ganz, ganz brauchbar, werde ich mir dafür die Shotgun jetzt erstmal nehmen und dann bin ich erstmal wieder ready. Der hat auch eine nette Shotgun. Ich bin noch ready. irgendwie auch viel mehr Geld in dem Level, was der Horst jetzt hier angemacht hat. Wow. Sei mir, ne? Okay, es wird schon heftiger hier. Ja? Bei meinen, bei meinen zwei Revolvern bleiben sollen. Okay, man muss ein bisschen anders schießen mit der Schrotflinte. Ich glaub, du scheiß Frosch. Auch noch der Kiste. Wow, der hat mich. Also ich hätte gerne auch so eine Schrotflinte wie der Horst. <lacht> Wow. Jetzt hören Sie aber nicht auf. Der Horst hat ganz gut eingesteckt. Ja, hört mal. Hut ab? Ah, dann nehme ich auch mal einen hier. They be dumping the waste directly from their giant nuclear power plant. Darn sons of B-Capers. Okay, ich, ich kaufe mir ne Weste. Und das war da auch erstmal, oder? Ja. Oh, guck mal, was der an Waffen hat. Dein Ernst? <lacht> Look at this! <lacht> Also, die Dioxide sieht meist aus, die er jetzt da hat. Oh, das sieht heftig aus. Oh Gott! Hilfe! Bah va aller Faut trop��özé ici vas Das geht ganz schön in die Daumen und ja, in die Arme. Komm, komm, komm. Ich brauche hier Dauerfeuer. Power up hier raus. Hola! Yes, it's new haircut <lacht> and I'm sticking with it. Oh, oh, oh. Okay, ich muss auf jeden Fall Restore machen. Und ich kaufe mir eine OC. Okay. Already. Manchmal verzieht die gar nicht so heftig. Was hat der denn jetzt für eine Waffe? Okay, nochmal Schrotflinte. <lacht> Im PvP-Modus könnte es ja auch geben. Wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. So, dann kommen die ersten Mistviecher. Okay. Komm! Jetzt halte ich hier mal mal drauf. Ah, jetzt muss man auf die Vögel achten. Komm, komm, komm. Aus du ab. Mann, Mann, Mann. Boah! Wow. Keine Chance hier. <lacht> Der war knapp. <lacht> okay, in dem Level gibt es nicht so viel Kohle irgendwie. Auch oh mal eigentlich gar nicht. Increase the hit. So, was haben wir denn sonst noch hier, ein Schild, nee. ich bleibe jetzt mal dabei. Ich habe noch eine Hammer. genau, Jetzt von einem Kummer, was wir noch kaufen können. Aber das Freischalten, das Freischalten geht hier echt langsam irgendwie, habe ich das Gefühl? Okay, am Anfang ist das gar nicht so schlecht, wie das Ding verzieht. Natürlich kann man mit dem Revolver gezielter schießen. Die haben keine Chance. Der holzt hier alles weg. Okay, wir haben den Power-Up. Können wir den eventuell nachher benutzen? Okay. Boah, ich, ich weiß nicht, ob ich den jetzt zuletzt gekriegt habe oder der Haus. Aber ist eigentlich egal, man spielt ja hier zusammen. Boah, ich glaube ich muss jetzt echt wegen meinen Daumen noch einen Xi nehmen. Hit. Ja, ich glaube jetzt mal irgendwie euch noch eine Uzi nehmen. Äh, dann komm, wir nehmen da noch eine Shotgun, dann haben wir, dann nehmen wir das noch hier und ready. <lacht> komm, komm, komm! Ich will da auf die scheiß Holle nur schießen. Ich hol's hier nur mal drauf, man kann ja gar nicht mehr zielen. Holz, holzi, Holz, Holz! Ah, so weggeknallt! Guck mal, wenn ich die so kriege. Okay, habe ich mir gedacht. Also ich glaube, gleich wäre ein Schutzschild echt sinnvoll. Ja, mit Voice könnte man sich schon ein bisschen absprechen, auch wenn es nicht unbedingt so notwendig ist. Ich du gar <lacht> <lacht> Schlüssel! Seht ihr die Beavers da? Hell sie Ich bangen und klangen alle I ain't never scared, but I'm as nervous as a cat in a room full of rocking chairs. You might want to lock and stock, cause you're in for a ride. Oh, ich will hier auch sowas haben. <lacht> okay, alles, alles für teuer, also geht's los. Jetzt hat er wieder seine Strahlenpistole. Ne? Also zielen kann man am besten mit dem Revolver, finde ich, bisher. Nicht zerplatzen ja so. Also ich brauche gar nicht mitspielen, glaube ich. <lacht> das gefühl das ist einfach nur ein bisschen Einführung jetzt hier, gleich wird es bestimmt heftig. Ja, man muss natürlich gucken, welche sind die wichtigeren Ziele, die man jetzt als erstes abknallen muss, aber bei zwei geht das echt klar, alleine war das sehr heftig von ich. warum sehe ich hier nur eine Waffe? <lacht> Hat der gleiche Ding wie ich gewählt? Okay. Ich, ich bleib dabei erstmal. So. Oh, hat's ein so die Gebäude muss man auch immer direkt zerstören, weil von da schießen die diese komischen Bomben mal. Das ist da hinten? Okay, wo, wo, wo? Guck Komm, mal, kommt noch. Oder? Nein. <lacht> voll die lustige Musik hier. Ja? Ich? <lacht> so, was nehme ich mir noch? Nehme ich mir die Ozi nochmal? Ich glaube, die war gar nicht so verkehrt für eine Hand. Aber verstehe ich nicht, warum der nur eine Waffe hat. Oder warum ich nur eine Waffe sehe. Haben man die auch währenddessen swappen? Nee. Das wäre natürlich auch noch eine coole Funktion. Oh, was kommt der jetzt? Gegner? Ach du Scheiße. den t abschießen oder nur die Kanone. Biberbärschau! Yes! <lacht> Na komm! Ach, jetzt hat er hier so eine Laserknarre. Die finde ich auch ganz so schlecht. Hat was. Wo kommen denn hier die, die Waggons? Das ist Dick schon. muss mal kurz. <laughs> okay, ich Max Held. Shotgun. Ja, ich bin ready. Let's okay, ich mach jetzt ich mal kurz hier rüber. <lacht> okay. <lacht> ah, die kann auch schon ganz schön schnell schießen. alles unter Kontrolle hier Wir kennen die Maulwürfe gemein, da kommen die Maulwürfe von, von rechts mit diesen Waggons und dann kommen noch die Fische die springt. sie bleiben ja auch hier hängen wenn die nahe genug rankommen mit ihren Bohrungen 1245 Dick das war für dich <lacht> Schroßflügel und Notzieh. Alles gut. Ach Scheiße. Also mit der Schrotflinte kann ich nicht so gut ziehen. Ist aber ab hier. Am Scheiß Cobra. Post hat eingesteckt hier. Alter. Ich dachte, wir wollen, will uns gar nicht anhalten. So, das braucht er ja, auf jeden Fall. Ich kaufe das hier mal. Weil da ja alles lockt ist, das ist echt schade. Ah, er hat ja, keine Kohle mehr. Also die Strahlenkanone scheint schon echt gut zu sein. Okay, uns schon, schon mal nicht mehr kümmern. Ich finde es gar nicht so einfach, dass ich mit der Uzi rechts festhalten muss, den Trigger und äh, mit der Schrotflinte die, die ganze Zeit drücken muss. Und ab und zu vergesse ich das dann und drückt dann auch bei der Uzi. Was da ist das? Auf der Ende. Yes! Jetzt fängt es bei mir wieder so ein bisschen an zu laggen. Nach einer Zeit. Ich weiß nicht warum. Komm, komm, komm. Wir sind schon böse, diese Scheißkrebse. Krebse. Ah, in der Luft noch. Chance, sicher, ja. Oh, <lacht> da oben ist was? Ich dachte, der da landet. Ah scheiße, die hat getroffen. So solltest du nehmen, Horst, oder? Hat er glaub auch, glaube ich, genommen. Ich bleibe bei der Kombi, die stand jetzt noch ganz gut. Durch das Elektroportal hier. Ja. Ab oh, denkt man, da kommt jetzt nichts mehr großes, sondern wir brauchen auf einmal vier, fünf Viecher auf. Wo war noch mal hier? Ja, power ab. Hat aber schon alle besiegt hier. Okay, Power Up hätte ich mir für den Endgegner halten sollen. Ja, Geld kann ich mich nicht beklagen. Da knallt ja alles raus, Soll ich mir noch mal eine Uzi nehmen? Ah, komm. Na Uzi. Hä? Ach, ich hab dir nicht gekauft, ich blöd, Mann egal jetzt kommt bestimmt der Endgegner völlig Endstufe hier <lacht> der Frittenkopf machen die Viecher die hier rund sind. Okay, das kann man nicht kaputt machen. Ich hier Gegner, und dann sind die meistens schon kaputt von der Horse, sie richtig. Jetzt aber. Na, komm raus. Ich muss das mal probieren, ob das mit der wife nicht so leckt, wie mit der Oculus Rift. Also Anfangs war es völlig okay und jetzt fängt es ein bisschen an. Aber ist noch spielbar, also kein Problem. Fängt sie wieder richtig an, heftig zu werden. Okay, noch ist es händelbar. kaputt diese Scheißkugel. komm komm komm komm heftig Noch nicht mal mit meinem revolver hier wow ja leute ich würde sagen das war es erstmal mit dem endboss hier hör mal auf da ja, hat echt spaß gemacht mit dem horst war echt cool und äh, ja ich finde es geil dass man hier wirklich crossplay spielen kann mit der ps4 und der äh, rift oder vive über steam ja ja Leute, wenn euch es gefallen hat hier, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und äh, lasst doch einfach ein Abo da, wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt. Und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, dann werdet ihr immer informiert über neue Videos. Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.